Hi und willkommen mein Name ist an P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of die definitive edition wir befinden uns in dangrest nach einer zünftigen training session die ich auf screen hier gemacht habe und ja ähm, wir müssen immer noch zum Dorn gehen und zwar zu diesen wie ist das dinge noch mal mir liegt es verzogen, verzogen aber ich habe vergessen so wir gehen jetzt mal hier raus ich habe auf screen so gut wie möglich alle waffen hergestellt und gekauft und ausgerüstet und gelernt ich glaube wir haben alles gelernt was ich im moment kann ja okay so wie gesagt ein paar neue waffen all diese sachen die ihr seht haben wir alles gelernt habe ich entweder hergestellt oder gekauft und ja hat wieder so fünf stunden gedauert ich weiß nicht wieso irgendwie war das jetzt hat mir das kam mir nicht so lange vor und äh, ja, ich habe in diesen einen Turm trainiert, wo wir auch Flynn in der Truppe hatten für kurze Zeit. Und ja, da konnte man sich schön automatisch hochheilen, weil da so ein Heilspeicherpunkt war. Und die Gegner da waren auch nicht so stark. Also konnte ich mich, auch, mich da ein bisschen austoben und nicht überleveln. Also ich habe nur ein Level, glaube ich, höher ab mit jedem Charakter. Und ja, LP bekommt man so oder so. Also ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Die sollte ich vielleicht... Jedes Mal machen, wenn ich irgendwie auf ähm, Screen Farmen kann oder so, wenn ich da zurückgehen kann. Und ja, ähm, ein paar Sachen haben die Charaktere gelernt, aber nur ein paar, so vier fünf Sachen oder so. Estel hat mit Dispersion 50 Mal Barriere eingesetzt. wo sieht da Barriere? Und eine Barriere hat sich in Variable Sex verwandelt nachdem man 50 mal eingesetzt haben, haben wir Variable Sex bekommen. So gleich mit Widerstand: Widerstand 50 mal durch Dispersion. was beides durch Dispersion. Hm. Ich könnte schweigen, ich könnte schwören. Eins davon war große Sinnflut, aber steht auch Dispersion. Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Feuer, aber beides durch Dispersion. Okay. Das kann irgendwie nicht sein, glaube ich. Aber wenn es da steht, dann muss ja wohl stimmen. Ne? Das bedeutet mit große Sinnflut muss immer noch irgendwas übrig sein, weil den Skelette auch irgendwo hier, wenn er alle Art ne? äh... ja. aber Ich habe noch nichts damit gelernt. Anscheinend, okay. Keine Ahnung, Juri hat auf Level 41 gelernt. Äh, brutaler Zahn hier. Na ja, mit der Faust. Ja, das ist einfach so eine witzige Attacke. Der prügelt einfach nur den Gegner damit in die fräse ähm, Repeat hat auf Level 41 Höllenhund gelernt. Ja, steuer in der Luft, ein Gegner, ein Feuerball-Gegner. So witzig anzusehen. Äh, durch Sturmbö hat er nach 100 Benutzungen von äh, Schattenzahnbuße... Wo Hier, Schattenzahnboge erlernt. Und Rita hat auf Level 41 Höllenpein gelernt. Wo sitzt? Hier. oder ist eine super starke Art. Profizauber. Ja, auch nicht schlecht. So, das war alles. Oder? Ja, lass also gucken. dass mich nicht in gegner Gegenhaus versehen reinrennen. Und ja, wir gehen jetzt mal, geh weg. Wir gehen jetzt mal zurück zu diesen Häuschen. Ich habe den Namen vergessen. Deswegen, ja, weil ich Gruft der Verlierer oder Versager oder irgendwie so Ähnliches fordert der super luschen <lacht> was weiß ich ja wir sind gewappnet wir haben also nicht alle fertigkeiten gelernt wieder heißt also wir können uns hier austoben und ja eigentlich will ich mich nicht austoben weil kämpft fertig ich genug ich spreche mal hier vorne weil man weiß ja nie so sechs stunden ja, sieht man wieder nicht ne? das voll rauf. aber egal das spiel ist trotzdem so oder so noch nicht so schwer oder so leicht also weiß nicht es wird nicht eins meiner schwierigsten Tales auf Spiele die ich Spiele die Story ist aber mich mehr interessiert in dem Spiel so der Gegner ja ne? Frage ich, ich habe da links irgendwas gesehen deswegen kommen wir ja so, weiter jetzt Komm mal, lernen wir noch irgendwas hier ein Angriff äh ich würde ein ich äh, äh, no, nicht das kannte einsatz hat egal. ja machen wir gegner platt. warte mal ich sollte mal haben wir schon okay den aber nicht Stimmt, wir haben gegen ein paar gekämpft als wir eingegangen sind schon uns reinschleichen wollten 39 okay vielleicht war nicht so schlecht dass ich ein bisschen trainiert habe Was mit denen 37 ja, okay vielleicht war eine kleine training session doch nicht so dämlich ja, man wie viel schaden die ja machen hallo nicht meiner raven an der schlecht da ist der andere boah. und seid ihr immer noch am leben alter wie viel halten wir normal ja, normal irgendwie hat jetzt auch eine fähigkeit mit der man irgendwie wenn man bestimmt knopf drückt man auswählen kann sich man ist, hat aber ja Wieso viele Fertigkeiten habe ich, die wahrscheinlich nicht ausrüsten? Weil ich habe als allgemein ein Problem, ich habe so viele Fertigkeiten, weil ich alles lerne, weil ich sehr ja gefunden habe und ich, ja, ich habe einfach nicht genug Punkte, um die alle Sachen hier auszurüsten. Das ist furchtbar. Einfach wie lange kommen wir schon auf die rein, Hey, wir lagen wir schon auf die drauf haben und die sind aufhauen, Boah. Da noch voll im Kreis und ich hier nicht mit meiner Knarre treffe Warte habe ich immer noch? Ich glaube ich habe immer noch. Ne, okay. okay. Stimmt, ich habe alles noch umgestellt, bevor ich äh, fertig war ich auf die nächste Aufnahme vorzubereiten, welche jetzt ist. So Gott das war voll, ja, voll lange gedauert und war voll schwierig. So, ich will eigentlich nicht gegen dich kämpfen. Nee. Bitte nicht, das hat so lange gedauert ja wir haben schon acht minuten lange hat der kampf gedauert weil locken auf, auf auf der rechten seite noch ist nee, okay gehen wir rein jeder ist kein speicherpunkt und ein halb speicherpunkt irgendwie so was kommt der katzen oh, nee. I'm not going to get a und bit of a of Oh gott noch mal so ein endlanger kampf ne? aber ich habe von euch ist dann aber nervigsten? Normalform, denke ich jetzt mal nicht soll ich gerade Ich weiß, was hier? Oh, ich habe keine TP. Willst mich? Wollte ihr voll den Schmerz hier auf den äh, herabregen lassen? Habe ich keine TP. Das gibt's ja nicht. Die Raven ist leicht tot. Ist geil. So geil gedrückt, Mann. Also, ja, ich zurück zurück oh, So TP sind schon wieder voll im Eimer. Die weg. und oh, den Rücken geschossen. Ja, da meinst du mal wieder du bist voll überlevelt, ne? Dass man den ganzen Fähigkeiten ja voll die Oberhand, ne? was dir schon sorgen hat das spiel zu einfach werden und dann kommt so was ja, ja, ja. mein gott aber auch viel aus sind meine charakter ist so schwach die haben irgendwie die stärksten Rüst äh, rüstungen und waffen also was aus kriegen ja voll auf die frise oh, wenn ich an denen schon am, am bearbeiten sehen, noch all den ich meine ich habe mich genau um vorbereitet auf die aufnahmen ja. ich würde sagen pet ich mache jetzt auch nicht so wenig schaden also oh. immer dieser sternchen stern sternchen regenbogen stern gegen bogen Bogenstern, crazy, crazy, Rainbow Star. Niemand, der macht am meisten Schaden, ne? ich nicht. Jetzt hier noch ein Bosskampf kommt danach. Ne? Ich habe das müssen gegen die beiden Mädels hier direkt danach kämpfen oder so. dagegen gegen den hier ja, abdol typen den seinen Namen vergessen, Jäger, glaube ich, ne? Ja, für nur Abdo, der auch auf Jojo wegen halt Dings, ja. Yes, oh yeah. Dadurch ist den sein Charakter definiert. Ist er verrückt? Ist er nicht irgendwie Level 60 oder so? Ich habe den mir letztens mein Monsterbuch noch mal angeguckt. Okay, die auch noch gut. Doch, ganz Dank. Ich hätte jetzt gar keinen Bock drauf gehabt. Okay, das war oh Gott. Was? Okay, ich konnte die Truhen sogar untersuchen. Aber weißt du was hier? Zitronengummi äh, das ist kp so, Das brauche ich jetzt nicht wirklich. leben nicht so viel weil nur mädels in der gruppe sind und er hat diese fähigkeit dass seine werte erhöht sind, wenn die mehr mädels in der gruppe sind guten rüstung habe ich schon gekauft glaube ich ja ich hasse wenn ja spiele sowas so was machen gott ist das hier nur groß ich nehme an dass oben irgendwo nachher naja, so also gehe ich nicht nach oben lang ich dachte erst ich kann ihn ansprechen hallo gegner hallo so, grimm kdn ich glaube das habe ich auch schon ne? Bin mir aber nicht sicher ja ja da habe ich dann halt eben doppelt für das nächste mal nehme ich das für immer von muss ob so ja, der zur Leviathan. Mach れる前に Okay. Oh mein Gott, ein Raum ohne ein Gegner, geil. gummi Nein. Äh. Äh, ich hoffe der heilige Trank hält noch ein bisschen. Scheint immer sehr viel schneller abzulaufen als ich das denke. Ei. Gott verdammt auf mir immer solche kinder jetzt geben braucht gar keine heilung stellen wir immer so vor die sehen mich machen trotzdem nichts aber hier Haischwanz, das habe ich glaube ich noch nicht Zweimal. Hallöchen. zauberkommode Hat sie überhaupt Profi-Zauber? Ab und zu während TP. Ja, bestimmt, wenn man zu Boden geschlagen wird. Ist aber schwächer als was ich jetzt habe. Aber was soll's? No, Heiliger-Trank ist abgelaufen. Ei. Gut. Ich bin schon zu weit weg. Die kriegen mich nie. Ja, perfekt. Hier geht es von nach oben. Das ist so, weil ich, mich, weil ich mir so panik gemacht habe wenn es hier irgendwie so einen weg nach oben geht dann hätte ich vielleicht die treppe hochgehen müssen vorher ich bin ich hier mal in ruhe umschauen wenn du nichts dagegen hast ne? und ich als von den schwertern noch mitnehmen heiliger trank auch perfekt alles klar danke ich war einfach gar nichts aber ja, soll sind doch eindeutig getroffen? Na, dann gehen wir mal da oben. So groß kann das Haus ja nicht sein. Ne? Speicher und mal Gegner mal prüfen. Goten Schutz natürlich auch schon. Ja. Dreck, wo so eine goten richtung ist eigentlich nicht schlecht, dass ich jetzt noch eine bekommen habe, weil wir haben Carol nicht im Team. Er kann die bestimmt auch tragen ein Neuer Stab für Estelle ist es dann die Möglichkeit, sie hat mal endlich eine neue Waffe. Hier Ändert eine Art auch schon wieder. Es gibt noch mehr von diesen Sachen. Magische Angriff 666. Boah, jetzt muss ich schon wieder mit ihr herausfinden, was hier die Dinge ist. Die veränderte Art, wieder eigentlich. Es gibt schon genug von diesen veränderten Art Dingern. Nee, da muss ich schon wieder screen ja das mögliche ausprobieren und so oh. magische Sorge, ja, kein Ding. Äh, da geht es weiter. Es kann noch so was gefunden gegen entweder diese beiden Mädels oder Jäger. Auf der Unterseite des Bretts sind Worte eingritzt. Man kann sie gerade so lesen. Warum müssen wir kaputzen und Mäntel tragen, während gauch und Droid kurz Röcke haben haben? Werden so verschwitzt und heißt unsere Schutzbrillen beschlagen, oh, grausame Welt. What? und schon, so heißen die beiden Mädels ne? mit kurzen Röckchen. Also, weil nicht da kann auf so viele Leute zutreffen, ne? besonders in Animes. Na, wollte ich jetzt eigentlich nicht machen ist er ist noch nicht mal in der gruppe von euch neu plom fair und ein geld wie schnell Patty aus dem screen rausgerannt ist Boah, ich habe geld man hat ja trank ist abgelaufen, deswegen ja. Hi. Ja. ja wenn man danach wenn man darüber nachdenkt, die gegner dauern viel zu lange zu bekämpfen ich glaube er sieht mich deswegen lasse ich dann mal kamin axt ich kann leider nicht sehen ich glaube die haben aber auch schon oder äh, nö. okay ich bin aber für, äh, für carol wenn er wieder in unserer truppe ist muss ich mal annehmen ist irgendwann der fall nee, nee, da kommt nie wieder in unsere truppe nie damit so, trank aber jetzt aber jemand voll gegeben weil wir pullen ist bestimmt nur t nee. ist aber nicht find, wie viel an ist das spiel 12 nicht gerade nur so auf dem cover das hier so vor mir liegt steinschlitzer ich muss mal aufpassen wenn ich irgendwie ja, da habe ich übrigens auch noch nicht ja, aber kamen phoenix dreher möglich ja, auch beim sprinten sich sofort umzudrehen Hä? ich nehme an weil ich es mir noch nie aufgefallen gibt es irgendwie so eine kurze animation wenn die sich umdrehen wollen anscheinend schon ne? die geht dann damit weg ne? So, du stehst genau ich muss mal aufpassen ich darf nicht zu nah an die herum kuscheln weil die dann weiß ich nicht trotzdem einen kampf auslösen und da kommen unsere bosse der hat echt vampir -Szähne. Was ist das denn für ein Spruch? Ich mache die ganze Welt viel netter. Äh, ja, was das angeht. 暇さら夕が戻っ代償は用意して待て。ま、<音声><音声><音声> Gegangen beim Kampf. Oh, Melo, was denn so Was ist denn los? Was ist Erkennt er sie wieder direkt? Leute oh? na, huh? also, Ja, ja. Da ja. Ja, ja. Ja, Ja, ja. パーティー<笑> Die Mama neiert sich. Die Mama hat und und ich あんたに届けてくれって頼まれた。でも、合わせて撃って <lacht> Ups. Sie haben einfach eine Zombie, wie wir aus dem Fenster okay. Okay. Okay. Okay. noch ein Kampf gegen irgendwelche random Leute. Irgendwie schon schwer genug ist aus irgendeinem Grund, also ja, ist es, ist es, siehst du ist es, ist ich ist es, ist du es, ist es, ist es, ist es, Ich hab vergessen zu drücken, ich bin jetzt schon wieder weg, ist nicht erwarten sie aufstehen? Ich habe geschickt, form ja, warum kann ich damit nicht unendlich angefangen? Das ist mir das jetzt eingefallen, dass ich überhaupt von beiden schießen kann. sie sagt nachtigall, okay, cool. was war denn jetzt weg von irgendeinem Zauber? Ne? Äh... Äh, schmelziger Krankenschwester oh Gott ja okay Krankenschwester sieht ja oft ein also der Mann ist eine stärkere Version davon ja, ich nehme an sie braucht da wieder noch fünf Mal einsetzen weil das ist irgendwie so waren schon wieder geschickt von geschickt worden. So, besser. Ja, Magie irgendwie dauert irgendwie nicht so lange weil man kann einfach nur überlebt mit einsetzen da kann man einfach sofort zaubern das ist nicht schlecht ja. und die muss man nur fünf mal einsetzen damit man die veränderte art irgendwie lernt äh, kann jemand heilen ja vielleicht gleich tot ist nachtigall jawohl da kann ja schon mal wieder denken dass dass ich diesen Angriff so fünfzig Mal einsetzen muss oh ja ah, diesmal stand Regenbogenstern wunderbarer Regenbogenstern oh. oh oh sehr gut nicht gut wenn das mal funktioniert aber jetzt noch sehr selten ist. Oh, ja also nicht dass sie kämpft so lange dauern tor Ach, hat noch so viel ab 18.000 Okay, komm mal her. Hat mal an, danke. Also, aber irgendwie. Nee, Spiel hat so viele nervige Funktionen. Du musst warten, bis die Gegner wieder aufstehen, damit du vernünftig Schaden machen kannst. Die rennen die ganze Zeit weg. Ey. Also das Spiel macht es eigentlich einfach. Das muss nur 12 LP, so viel krieg ich irgendwie im Tor. ist total Zeit. Jetzt springen wir aus dem Fenster. mal gut, wo sitzt sie hin? Da geht es jetzt wahrscheinlich schon wieder voll ab, ne? Aus dem Gesicht geschnitten. ja aber wegen dem plot geht das nicht man So dem Gesicht Ich das hat Eifried, ist voll putzig in dem Spiel. Das stehe ich mir irgendwie sehr schlecht vor. Wenn ich noch Spoiler selbst auf der Serie, haben man den ja mal zu Gesicht bekommen. Das aus wie ein voller alter Knochen. Und so sieht Patty halt nicht aus. Also äh, Patty sieht aus wie so ein kleines Zimtröllchen, Also Und ich gehe allen aus dem Weg. Obwohl er wäre eigentlich nicht schlecht hier gegen ein Paar zu kämpfen lp mäßig und so ich hoffe jetzt nicht da kommen jetzt noch so lange cutscenes weil ich will eigentlich nicht so viele so lange parts heute aufnehmen ich wollte einfach nur heute ein paar aufnehmen damit ich für morgen ein hab wird nicht ein tag pause gemacht werden muss oder so ich werde mit dem spiel auch mal irgendwann fertig werden Aber schon wieder sind neue sachen für die zukunft geplant hallo welche nicht so lange dauern bis äh, dauern müssten wie das hier. Hi Carol. I was <laughs> アリーが咲きまして結果ベリウスが死んだ。ノードポリカのドゥーチェの命だ。偽 掟を破る ja, nicht auch, nicht auch noch になっても zu を打ちに立ってば。そんなそんな Okay, erst einmal äh, Carol, Ich glaube, Carol hat sich uns gar nicht angeschlossen. So. Okay. Ähm. Ich kann mich noch nicht mal, willst du mich? Warum nicht? Dann ich auch weiter. Ich stelle mich jetzt noch so weit nicht auf zehn Minuten ein, hoffentlich so unter 40 Minuten noch bleiben und hier ist schon wieder irgendwas los. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> du hast ja nichts zu sagen. Daniel hat schon weggedrückt. ja. noch Ah, okay. <Billyramient un> <te> okay <Kingston throat> <t AK> ja 奴<笑> それ Oder gar sowas. Oh mein Gott, ist Ich bin nicht nicht ich nicht ich あんたが行くのが地獄なら俺は<笑> Okay. Not my house. this okay. the sind jetzt eigentlich noch drei übrig, ne? Okay, müssen wir nicht nicht reingehen, gut. Ich nehme euch und einfach. Durch Rita, durch. Sampo da, Ach, Leute töten und so. Naja, das auch der Tod ist. Dann, wie habe ich nicht verstanden? Er hat sich da selbst ein Messer reingerammt. Und dann hat Juri trotzdem noch irgendwie weil in den Kopf abgehakt oder so, was ist da eigentlich passiert. noch mal also harry oder irgendwie so was wenn man sich selber mit einem messer oder ein schwert so ich hätte gedacht der hat das gemacht und dann äh, kommt auf einmal juri und haut den auch noch den kopf ab ist das ja nicht ein bisschen overkill ja, gefängnis äh, ja das mal da reingehen mal umschauen wir waren schon lange nicht mehr hier vielleicht ist ja Hi hier kommst du nicht weiter. Ich gehe trotzdem weiter. Was machst du jetzt? Ich mache sogar die Türen auf. Was machst du jetzt hat <lacht> die Klappe und lass mich hier zufrieden. Die Tür aufgehört. Das darfst du wieder zumachen. Ja, das so, wenn wenn nur so mit mir redest, Ja, wenn ich die okay was er ja in den kessel guckt wird ganz rot im gesicht oh, kessel schon schau mich doch nicht so an gott äh, trotzdem irgendwie noch mal in den abwasserkanal reingehen vielleicht gibt es ja eine szene oder irgendwie so was weiß nicht Bei solchen sachen bin ich immer ein bisschen äh, paranoid da wo ist jetzt Carol überhaupt Jetzt aber mal jedes Haus hier und so ab, ne? komme ich da schon immer rein, oder ist ein Heildingen? Was das hier oder ist, sogar jeder abwasserkanal kanal ja, Das hat so eine gute Idee. Was war, gehen wir mal hier rein? welches bett ja echt hier. Ist wahrscheinlich voll die Zeitverschwendung, aber ich würde dann sagen, wir machen heute ein Ende des Parts. Wenn wir irgendwie weiß, nicht damit schon was 40 Minuten so ungefähr. Aber ich jetzt wüsste, wo ich noch mal hin muss, ne? um da ganz unten anzukommen. Äh ich habe es geschafft, irgendwie im Kreis zu laufen. ja. Ich gehe jetzt einfach noch mal hier durch Petty soll ja irgendwo hier sein vielleicht gibt es ja echt eine Katze oder so die ich nur verpassen kann wo ich irgendwas verpasse durch doch mal ein paar Minuten von eurer Zeit verschwenden oh Gott oh Gott du bist so fett und lässt mich nicht durch wie auf den Arm nehmen ich hoffe ich muss nicht da hinten lang Jetzt runter, das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, ich hoffe wirklich, hätte ist es irgendwo und dann hier den ganzen Weg umsonst. Nächstes Mal sehen wir uns dann, weil sie nicht an diesen Heilspeicherpunkt. Dann wieder <lacht> Das sieht schon mal richtig aus weil ich da hinten schon die wand nähne? Nee, äh, bin ich ja richtig Du fettes Stück, war jetzt gibt's jetzt nicht. Hey, weil der mir jetzt den Weg versperrt, komme ich da nicht durch. Ich komme immer noch nicht dadurch, boah, dieses fettes Stück. Das ist jetzt nicht wahr? Ey. Ja, muss ich jetzt extra hier noch die Dinge absuchen? Ja, bevor jetzt hier wieder so einer auftaucht, ist auch kein Bock die zu erledigen, weil Juri ist schon hier voll hochgelabelt, aber auch nicht noch mehr Level oh Gott. Ai ai ai. ich hoffe wirklich, Patty ist ja irgendwo, weil sonst regt mich dann so ein ganz ein bisschen auf. So gefühlt laufe ich voll im Kreis. Okay, keine Ahnung, oh. ja was soll dann haben wir eben weil wir nicht Szene verpasst oder so was weiß ich jetzt nicht noch mal da rein, dass mir zu nervig wird sagen wir beenden Partier außer Carol tut jetzt hier irgendwo noch auftauchen, Bin mir jetzt ein bisschen zu dämlich wäre. Ich gehe jetzt mal dazu in einen Heilspeicherpunkt Nummer und zur Sicherheit und dann beende ich den Partier. Haben wir genug getan für diesen Part in der nächsten Folge gucken wir mal weiter, was hier so weiter abgeht. Sind wir schon wieder ein bisschen ziellos, glaube ich. Ne, ja, weil judef glaube ich finden ne? Die ist irgendwie an Mount irgendwie so was. Und ja, muss ich sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.